Willkommen zurück zu Pokémon Silber! Wir sind hier stehen geblieben in diesem Turmruin und eigentlich ist es tatsächlich schon vorbei. Denn den haben wir in der letzten Folge fertig gemacht, doch ich wollte ihn erst heute beenden und deshalb springen wir hier in dieses Loch. Whee! Und dann kommen wir so unten in der notenden Ebene, kommen wir von oben ungefähr mittig raus, könnte man sagen. Und das bedeutet einfach, dass wir jetzt hier in der Nähe von diesen Hunden oder was sind das? Wölfe? Hunde? Auf jeden Fall bei diesen drei Pokémon sind. Und sollen soll uns trauen, die anzusprechen? Ich meine, ja, gut. Warum sind wir sonst hier? Let's go! <lacht> Tja, jetzt sind sie alle abgehauen. Außer dieses eine wilde Pokémon, was mich gerade stören will. Es ist zum Glück ein Smoggern. Heißt, ich kann eine Konversion mal mitmachen. Und. Oh, schade. Ich, ich wollte gerade sagen, ja ja. Hat sich doch gelohnt. Ja, jetzt sind sie abgehauen. Super. Das hat sich ja gelohnt. Ja, wow. Das waren übrigens Entei, Raiku und suikun Doch über die werden wir noch nicht viel reden können. Normalerweise gibt es ja so einen Charakter, der einen über die erzählt, aber irgendwie, vielleicht gibt es ja nur ein Kristall und in den Remakes. Weiß ich jetzt nicht. So, Zack, Smogon ist down, Wir erreichen Level 20. Denn Ovo wird ein sehr großer Hauptteil in der Arena sein. Oh, Giftpuder. Uh, gerne, gerne. Ich liebe Giftpuder. Let's go. Wir machen. Äh, ja, gut. Oh, Setzer muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein. Super scheiß halt sehr gut, weil das äh, Konfusion macht. Oder Verwirrung. Ich, ich habe die Attacke-Konvolution. Macht keine Konvolution. Hä? Ähm. Tackle oder Aussetzer? Hm. Machen wir Tackle weg. Weil für eine normale Attacken habe ich ja jetzt meinen Blutzug nicht. So. Aber hier kann man noch runterfallen. Deshalb wollte ich hier nach oben gehen. Oh, jetzt aber für Stärke. Alter, wer geht denn hier bitte zurück, nur um sich dieses Item dort zu holen? Ich weiß noch nicht mal, was es ist. Ich weiß nicht, ob ich wissen will. Und da hey, ist es, tag juhu. Ich wollte euch einfach diese schöne grüne Landschaft hier zeigen, die man in der Nacht nicht sehen konnte. Äh, ja. So, zack. zack. Nice. Field. So, und jetzt machen wir uns auf auf die Arena. Die ist nämlich hier. Die Trainer hier haben geheime Motive. Gewinnst du, so verraten sie dir vielleicht ein paar Geheimnisse über Teak city Echt? Boah, cool. Habe ich alles richtig eingestellt? Ja. Dann let's go! Hältst du unseren Pokémon-Stand? Was? Ich soll euren Stand halten? Oder das oder, anderes? Ist auch egal wird jetzt auf jeden Fall erstmal zu... Das soll heißen, er ist jetzt tot LOL Das hat sich angehört wie äh, zur peise Aus äh, Gen 4 Alter, wenn ich es gleich nochmal habe Komm, mach es jetzt nochmal ein Das war gerade ein geiler Zufall, das hat sich halt wirklich angehört Wie zu Weiß nicht, ob er das nur ich bin, aber... Fand ich gerade einfach lustig also es ist nicht so dass ich es das nicht wüsste aber mir ist wieder gemerkt sagen was so, so kommt kann mich an nicht mit fluch du kleiner mieser penner ja so nennen wir leute wie dich Dead. das ist einfach ein Freakspeed. es sich alle weg meine mutter ist die einfach alle weg und ja Ovot ist eine Motte, also Blutzug. Zumindest denke ich mal, dass es eine Motte ist. Was soll es sonst sein? Und es treffen wir noch nicht mal. Was ist das für eine KI? <lacht> Habe es gerade auch gesehen. <lacht> oh, aber wegen Flugkrieg hat so viel Damage. Ach oh, come on. <lacht> Schon wieder. <lacht> oh Mann. So, gib mir die danke dankeschön. Und an Arena machen wir übrigens die Kimono-Girls. Also kein Clickbait hier, nein. Weiß nicht, was ich nicht hier geschrieben habe, aber auf jeden Fall kein Clickbait, nein. <lacht> bei mir ist alles real. Nicht so wie bei Leuten wie Leon mag scheren oder so Typen. Nein, bei mir ist alles real. Aber dieses Nebulak, das ist ein Geist, das ist nicht real. Deshalb müssen wir das schnell umbringen was irgendwelche Lügen um mich erzählt. So, jetzt gibt mein Level ab und verschwinde. Tschüss. Nice. Ein Boomer hat er noch, oder? Ja. Noch ein Nebula. Ach, komm, reicht jetzt. Ist mir egal. Volltreffer. Oh, oh Ich mich mit Volltreffer getroffen. Ein Leben. Wegen Flug würde ich jetzt sterben. Aber die Runde ist vorbei. Äh, Der Kampf ist vorbei. Juhu. Gut gemacht. Wir setzen nur Geist-Pokémon ein. Normal-Attacken zeigen bei ihnen keine Wirkung. Ja, ich weiß. So, ich gehe ganz heilen, Leute. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das einfach rein -speede. So, und dann Zack mache ich den ja. Woo, uh, einmal Speeden drücken und dann uh, bin ich da. Doch, diese Arena scheint nicht so, wie sie aussieht. Wir laufen hier auf Luft. Aber hier laufen wir nirgends hin. So, man muss das glaube ich so machen, ne? Ja, yep, so ist richtig. Man muss gegen alle kämpfen. Verwirrt dich unser unsichtbarer Boden. Besiege mich und ich gebe dir den Tipp. Oh. Let's go! Aber diese dieser Arena ist viel besser gemacht worden im Remake. Finde ich. Meine Arena ist insgesamt nicht so schwer, weil du gibt, kannst ja nicht so viel Verschiedenes ausprobieren, aber, die hat, die kann's schon in sich haben, wenn du wirklich keine Ahnung hast, was du machen sollst. Alter, also die machen so viel, okay, es war ein Volltreffer, aber trotzdem machen wir so viel Damage gegen den Apollo. ja, zu Peisenauge, hau ab. Du hast meine Farbpalette, verpiss dich! Du kannst nicht meine Farbpalette haben, das geht nicht! Hör mit dem Fluch! Nein! Oh oh, oh oh. Ich paralysiert, aber ich treffe, aber er trifft auch. Und er setzt Schlecker ein. Oh, ich hab gewonnen. Irgendwie. Nice. Yes, Level 22. Ist das nicht nice? Was? Ja, das. Gut. Ich verrate dir das Geheimnis des unsichtbaren Bodens. Der Weg liegt vor unseren Augen. Ja That's true So aber ich muss auch wieder heilen Und ich habe keinen Bock das rauszusteilen, Deshalb ist einfach vor Nicht dass ich nicht schneiden könnte oder so Aber ich habe einfach keinen Lust für so ganz viele Kleinigkeiten zu schneiden Könnte ich machen Also wenn's, wenn ihr das wollt könnt gern ich das gerne machen Weiß ja nicht wie das für euch äh, besser ansehbar ist Kommt einfach hier lang? Ja genau Ich habe den Frühling mit bei den Pokémon verbracht in den Sommer, den Herbst und den Winter. Dann kam wieder der Frühling. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Danke für deine, für, für deine Lebensgeschichte, wollte ich jetzt eigentlich nicht wissen. Oh jetzt ist er sauer. schick schicke an Apollo, weil ich äh, was Böses gesagt habe. So, zack. Und macht einfach, dass ich Rex wechseln kann. Ist vor allem gut gegen manche andere Pokémon, die wir noch sehen werden. Soll ich mal so? Ich hätte schon fast gesagt. Deshalb. Siege und Niederlagen. Ich hatte beides. Ja. Okay. Woher kommen Pokémon? Äh, ich glaube ja, es gibt mal diese Frage. Ich werde siegen. Du wirst siegen? Ist das dein? Denkst du das wirklich? Denkst du wirklich, du wirst siegen? Alte Zenobia? Zenobia, keine Ahnung Du wirst nicht siegen Wir machen den ja und dann machen wir ich, ich, ich, ich skip, Es gibt noch ein bisschen so Merkt ja, dass ich nur so ein bisschen rein drücke Weil ich möchte nicht allzu viel skippen Ich möchte schon ein bisschen skippen Weil es sind immer die gleichen Pokémon Also so gesehen fühlt es sich an wie die gleichen Kämpfe Immer wieder und ich möchte mich langweilen ähm, Deshalb skippe ich Aber manchmal skippe ich auch nicht so wie jetzt gerade ich gerade was zu erzählen hatte und dann kann man da auch mal nicht skippen, weil wenn man was erzählt, ist es spannend, Juhu. So, zack, down, ich krieg mein Level ab, hoffentlich, bitte, bitte, bitte, yes, 23! Also komm, ich denke mal, wir sind gut bewaffnet, bewaffnet gegen Jens. Und noch Nebula, Level 20? Oh oh. Hau ab! Nice. Gewonnen. Und jetzt können wir schon gegen den arena kämpfen, Jens. Ich hab verloren. Ja, das hast du. Wer siegen will, wird es auch tun. Äh, okay. So. Heilen wir uns ganz kurz mal. Wir haben ja hier ein paar Heiler zum Glück. Äh, Paralyse wurde aufgehoben. Und dann haben wir noch ein bisschen glaube, ein Trank oder so? Ja, ganz normalen Trank aber auch mal benutzen. Zack. Jetzt das nicht Egal, ich habe ich hab eh nicht gezählt. Aber passt. Soll ich nach oben gehen? Ja, okay. Ist ja alles richtig. Nee, das ich nicht. Okay. Das wusste ich nicht. Gut. Ist aber auch wichtig. Zack, hier ist auf jeden Fall richtig. Und jetzt kämpfen wir gegen Jens. Gut, dass du gekommen bist. Hier in Tick City werden Pokémon verirrt. Man sagt, dass legendäre Pokémon nur wahrlich starken Trainern erscheinen werden. Ich glaube an diese Legende. Da habe ich mein ganzes Leben lang im Geheimen trainiert. Als Resultat kann ich nun Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Noch ein wenig. Mit ein wenig mehr könnte ich eine Zukunft sehen, in der ich das legendäre Pokémon treffe. Du könntest mir dabei helfen. Oder ich könnte dich besiegen. Da ist leider Jens. Macht diesmal keinen Stream, sondern kämpft gegen uns. Seine seiner anderen Story. Okay, ich höre hör auch den Job, Story. Es ist Jens. Aus Pokémon. Leider kriegen wir sofort eine, einen Fluch reingedonnert, aber dafür sollte er jetzt sterben. Nice, zwischen Volltreffer stirbt er aber dafür sofort. Heißt, ein nie schon mal down. So, jetzt kommt sein Apollo. Es wird immer schwerer. Das war das Einfachste. Ich kann euch ja vorstellen, zu was sich Alpolo wohl entwickeln wird. Spoiler, ich bin zu gängig. Äh. Ja, und das hat er leider. Und das ist dann ein bisschen schwierig, kann man sagen. Deshalb hoffe ich, dass ich ihn jetzt gleich down bekomme. Und ja, ich spam gerade Konfusion, lasst mich. Hat nachtnebel Nachtnebel, ist effektiv. Ah, nicht nee, ist es nicht. Aber Nachtnebel ist eine gute Attacke. Oh, oh. Okay, nächstes muss es down. Aber oh, ich wollte gerade sagen, nicht heilen brauche ich nicht, aber jetzt brauche ich sowas von Heilung. Okay, äh, Supertrank. Gebt mir ganz schön Supertrank. dann gesondert. Nice. Okay, wir sind wieder fit. Durch den Fluch aber nicht, aber Apollo darf er noch angreifen, mit Nachtnebel. Oh, nein, oh, oh, oh, nein, nein, nein, nein, nein. Oh, warum macht das so viel Damage? Okay, heilen nochmal. Als ob ich eingeschlafen bin, habe ich Ja, ich hab auch Wecker. Nice. Let's go. Wecker. Leider bin ich wieder gleich am Sterben. Ach komm, scheiß drauf. Let's go. Einfach ist mir jetzt egal. Und dann switch ich raus. Was? Das ist kein. Oh. Und oh, da kommt Gengar. Ich tu Flamesack rein. Und es wird dann u teilen, glaube ich. Was für ein Geschrei hat sich angeregt, so ein Fleckmon. <lacht> ich denke, du bist ein bisschen enttäuschend in diesem Spiel, ne? Äh, nein, nein, nein, falsches Pokémon. Oh Gott, ich habe mich gerade nicht nach vor Angst. Manchmal spielt es ja so, wenn du es auf falsches Pokémon machst, und wird es abgebrochen und dann darfst du gar nicht mehr machen in der Runde, was verkacke ist. Och nö, ey, du bist doch, bist doch böse. Ja, ich bin tot. Deshalb switch ich schnell raus. Und hoffe dass ich ah fluch glaube ich weg oder kann das sein naja ich schlafe aber traumfresser macht so viel traumfresser macht so viel okay amphi scheiße Donnersho donnerwelle erstmal okay es trifft Lol, sein sprite in äh, wenn, wenn das so aufleuchtet bei der attacke das halt ein bisschen creepy aus das Okay, leider schlafe ich. Und er kann Traumfresser machen? Junge, der ist paralysiert. Dürfte eigentlich nicht. Komm schon! Are you kidding me? Ach man. Scheiße, Mann, ey. Okay, gut, komm. Nice, greift nicht an. Leider schlafe ich, aber er greift... So... Ähm... Ich habe noch Beleber, oder? Wo, wo sind die? hier unten ne? nein ich habe beleber ich habe welche eingekauft Ich bin 100 pro sicher da also, ist so viele probleme haben wenn wir mit Wundert mich ein bissel bin heilig flame sagt dann halte ich ihn noch mal guck mal ist diesmal nicht am schlafen ähm, geht mir schnell so langsam warum muss ich so langsam scrollen immer so super trank, damit ich voll bin er kann nicht angreifen perfekt Glut! Okay, Glut, go, du, go, go, go, du, du, Glut. du, du, da go, nein. Glut, yes. Glut. du, du, du, du, du, du, Oh du, du, du, du, du, du, du, du, ohne Grund du, okay. oh, du, Oh, oh, oh, oh nacht nehmen. Ich muss aufpassen, dass er mich nicht quittet. Aber ich ihn hoffentlich quitte. Okay, ähm, um, let's go. Einfach drauf. Er wird down sein, er kann mich nicht killen. Nice, gewonnen. Huh, sein Gengar ist echt schwer. Ich hab Angst, bin ich anderen Levelt? Nee, oder? Obwohl, aber der war schon ziemlich hoch in Level. Level. Level 26. Also wir kommen an die Entwicklungen näher ran und dann werden wir mega OP sein. Ich sag's euch, Leute. Ich bin da nicht gut genug. Dieser Orden soll dir gehören. Dankeschön. Phantom Orden. Erhalten. Yeah. Durch den Phantom Orden gehorchen dir Pokémon bis zu Level 50. Außerdem können Pokémon, die Surfer beherrschen, diesen auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Bitte nimm auch dies an. DM30. Was ist denn die DM30? Das ist Spukball. Er verursacht Schaden und verringert die Spezialverteidigung. Setz ihn ein, wenn er dir gefällt. Ja, könnte mir gefallen. Ich weiß aber nicht, ob ich irgendwer aus meinen Pokémon erlernen kann. Deshalb gucken wir mal. Nein, oder? Nope. Schade. Dann halt nicht. Ja, dann halt nicht. Aber Leute, wir haben jetzt vier Orden. Ist das nicht krass? So, ich habe euch versprochen, wir machen noch die Kimono Girls. Ich glaube nicht, dass wir die schaffen werden, aber wir werden dann in der nächsten Folge, nachdem wir die geschafft haben, uns in neue Gebiete aufbrechen. Das wird bestimmt episch. Oh yeah. So, auf sind die Kimono Girls, Kimono Girls, Kimana Girls. Wo sind sie? Da sind sie. Juhu. Oh, die Musik ist ja echt nice, auch ein bisschen mysteriös finde ich. Okay, geiles Rizeros hier. Die Kimono Girls sind nicht nur großartige Tänzer, sie sind auch gute Pokémon-Trainer. Ich fordere sie ständig heraus, konnte sie aber noch nicht besiegen. Junge, wenn du alle Kimono Girls besiegst, gebe ich dir ein Geschenk. Oh, echt? Boah, cool. Dann schlagen wir die ganzen Frauen kaputt. Dieser Mann hat immer sein Ritzeros dabei. Er sagt, dass er ein Pokémon haben will, das surfen und tanzen kann. Versucht er etwa, ein monosynchron pokémon zu besitzen? Äh, okay, keine Ahnung. Die Kimono Girls sind so hübsch, aber sie müssen hart trainieren. Und sie müssen so viele Dinge lernen, bevor sie öffentlich auftreten. Aber wenn du etwas liebst, ist alles möglich. Okay, und das sind die Kimono Girls. Schaut sie euch an. Alle hier haben etwas gemeinsam, außer das Kleid. Und zwar, werde ich jetzt mit, äh, einem von denen rede. Die hast hübsche Pokémon. Darf ich sehen, wie sie kämpfen? Ja, die wollen alle kämpfen. Und haben alle ein bestimmtes Pokémon. Und zwar, eine evoli -Form. Die hier zum Beispiel hat ein Flamara. Was so ein bisschen seltsam reinguckt. So, das vergiften wir erstmal. Feenstopf. Psch. So, oh, oh, oh. Nein. Oh, oh. Nein, nein, nein, nein. Gut, gut, gut. Okay. zum Tank irgendwie alles voll. muss so nice. Ähm, Feuer gegen Feuer? Ja. Feuer bekämpft man am besten mit Feuer. So. Und dann werden wir in der nächsten Folge die alle besiegen. Ich wollte es euch schon mal zeigen, damit ich kein Klickbild mache. Auf jeden Fall. So, ähm... Glut, Ruckzucki... Muss Mama. mal. Ich zu mal Quick Attack! Okay. Komm, lass So, zack. das ist heißt, jetzt nicht wegen einer Attacke stört würde, es müsste für gegen Vergiftung sterben, aber es ist down. Nice. Und Level Up! Woo! Wir nähern uns! Wir nähern uns! Ach, du bist sehr stark! Das war ein toller Kampf. Ich würde dich gerne mal wiedersehen. Oh, und ich würde euch gerne mal wiedersehen, Leute, in der nächsten Folge. Haut rein.